Herzlich Willkommen zur AudiatuAT, dem Grundrechteblock zur Pandemie. Mein Name ist Gottfried Forsthuber, ich bin Rechtsanwalt bei Forsthuber Partner in Baden-Württemberg Die Überlegungen, die Gesetzgeber und belangte Behörde Gesundheitsminister anstellen, sind schlicht und ergreifend überholt. Wie ist das möglich? Sie gehen in eine Teststraße und der dort erworbene Test ermöglicht es Ihnen, sofern er eben negativ ist, an bestimmten Veranstaltungen teilzunehmen. Einerseits wird eine freiwillige Handlung, nämlich das Testen in der Teststraße, mit einer Verpflichtung, nämlich sich zwingend testen zu lassen, verknüpft. Das nennt man auch eine bedenkliche, formal gesetzliche Delegation. Eng verwoben ist damit eigentlich auch die Frage, wann ist jemand theoretisch für jemanden anderen gefährlich? Über die Gefährlichkeit des Virus und die Immunität gibt es mehr im Block Nummer 5. So, was erreicht man jetzt mit dieser ganzen Testpflicht? Mit der Testpflicht oder eben Impfpflicht letztendlich schon de facto erreicht man, dass bestimmte Menschen, die sich diesem ja, Regelungsregime nicht unterwerfen wollen, von bestimmten Orten, öffentlichen Orten, privaten Orten, Geschäften etc. ausgeschlossen sind. Damit wird ein de facto Passierscheinsystem eingeführt. Damit erreicht man für die Leute, die das nicht wollen, de facto eine Ausgangssperre. Also sprich etwas, dass einer Inhaftierung gleichkommt. Gut, jetzt ist das Gefängnis unter Anführungszeichen ein bisschen größer. Man kann sich schon noch frei bewegen, aber letztendlich kann man eigentlich nichts machen. Bist du nicht getestet oder genesen oder geimpft, kommst du nicht ins Wirtshaus, kommst du nicht ins Restaurant, kannst du dich nicht mit Freunden treffen, aus ist alles ganz daheim. Und ich bin mir ganz sicher, im Herbst 2021 wird es natürlich wieder einen Lockdown geben, wo man nur bestimmte Personengruppen bei sich daheim empfangen kann. Im Endergebnis war diese Freiheitsbeschränkung, zwar umgekehrt betrachtet, aber letztendlich Freiheitsbeschränkung, Verbot, bestimmte Räume, Orte, Lokale etc. zu betreten, auch im Bereich Wiener Neustadt gegeben. Mit der Hochinzidenzgebietsverordnung, schlimmes Wort, die ja unglaublich die Katastrophe ja an sich schon suggeriert, ist, hat man es erreicht, dass bestimmte Leute eigentlich gar nicht, die durften zwar hineinfahren, aber sie durften nur mit negativem Test hinausfahren. Nachdem es aber auch gleichzeitig eine Ausgangssperre zu diesem Zeitpunkt gegeben hat, führt das zu einem de facto Verbot. Es ist halt wie immer, das zieht sich durch die gesamte Gesetzgebung durch, mehrere für sich genommen vielleicht nicht so schlimm erscheinende Maßnahmen ergeben in der Kombination ein drakonisches Netz, das sich immer, immer enger um den Hals schlingt. Damit das Ganze aber verfassungsrechtlich ist, was hier passiert, muss man als Gesetzgeber, als Verordnungsgeber sicherstellen, dass neben dem Aspekt der Eignung, sprich, dass diese Maßnahme überhaupt zur Verhinderung einer Verbreitung geeignet ist, auch die Verhältnismäßigkeit geprüft wird. Und das bedeutet auch, dass man überschießende Verordnungsermächtigungen hintanhält, sprich als Gesetzgeber klar im, im Gesetz festschreibt, was darfst du tun, Verordnungsgeber? Was darfst du machen, Gesundheitsminister? Nicht einfach einen Freibrief erteilen und alles der Exekutive überlassen, so wie es seit über 16 Monaten in Österreich und nicht nur in Österreich passiert. In den gesetzlichen Bestimmungen finden sich ebenso wenig nähere Ausführungen zum Nachtesten. Sie wissen eh, wenn eine Person mit einem Antigentest positiv getestet wurde, muss eben nachgetestet werden mittels PCR-Test und äh, da gibt es keine Referenzwerte, die gesetzlich festgeschrieben sind. In der Verordnung gibt es schon welche äh, und zwar für das Gesundheitspersonal und für den Spitzensport. Dort ist ein cd wert von über 30 äh, bis 30 als Grenze angesetzt. Sonst gibt es das nicht. Das heißt, es bleibt im, im, im Belieben der Gesundheitsbehörden, sprich der einzelnen Bezirkshauptmannschaften, bzw. des Gesundheitsministers, wer dann einen Quarantänebescheid bekommt und wer nicht. Also wenn Sie zum Beispiel positiv getestet werden mit einem ct wert von 37, ist es gut möglich, dass Sie in der Stadt Salzburg, so wie mir bekannt, in Quarantäne geschickt werden mit einem CT-Wert von 35 im Bezirk Baden und die Liste könnte ich fortsetzen. Wir sperren Leute ein, aus denen, von denen überhaupt keine Gefahr ausgeht. Und das alleine ist schon eigentlich eine, eine, ein, ein Hohn dem Rechtsstaat gegenüber. Was darüber hinaus noch beachtlich ist, diese ganzen Maßnahmen und Regelungen erreichen das gesetzgeberische Ziel nicht einmal. Von dem Video nehmen Sie bitte mit, diese Regelungen sind haarsträubend. Diese Regelungen verstoßen gegen den Rechtsstaat, sie verstoßen gegen unsere Grundrechte und sie verstoßen gegen fundamentale Prinzipien unserer Bundesverfassung. Und es wird höchste Zeit, dass endlich irgendein Gericht in Österreich auch in der Sache entscheidet. Sei es der Verfassungsgerichtshof oder seien es die zahlreichen Verwaltungsgerichte, die nicht nur durch mich Kenntnis von diesen Gesamtumständen erlangt haben. Bis kommende Woche.